Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die meisten alten Festplatten haben fehler- und fehlerhafte Sektoren, die sogenannten fehlerhafte Blöcke. Solche Sperren können zu unerwünschten Folgen führen. Sie können wichtige Informationen verlieren, es ist nur einige Fragen der Zeit. Um Datenverlust von der Festplatte zu vermeiden, wird empfohlen, diese auf fehlerhafte Sektoren zu überprüfen. Es gibt Dienstprogramme, mit denen Sie Ihre Festplatte testen und sogar solche Sektoren reparieren können. Das Windows-Betriebssystem verfügt über integrierte Dienstprogramme zur Überprüfung der Festplatte auf Fäller, das Dienstprogramm CHKDSK. Dieses Programm dient jedoch nicht zum Diagnostieren und Testen der Festplatte. Daher möchte ich Ihnen andere effiziente Dienstprogramme zum Testen und Korrigieren von Fällen auf der Festplatte vorstellen. Also, fangen wir an. Das Programm auf unserer Liste ist der HDD Regenerator. HDD Regenerator ist eine professionelle Software zum Diagnostizieren, Scannen und Korrigieren von Festplattenfällern. Dieses Dienstprogramm kann Fehler, Probleme und fehlerhafte Blöcke nicht nur finden, sondern auch beheben. Mit anderen Worten, Sie können es als Werkzeug zum Reparieren fehlerhafter Festplattensektoren verwenden. HDD Regenerator kann auch als Werkzeug zur Wiederherstellung beschädigter Dateien verwendet werden. Wenn einige Daten nicht gelesen werden können oder eine Festplatte erkannt wird, aber nicht unter Arbeitsplatz angezeigt wird, hilft Ihnen die Anwendung, die beschädigten Cluster zu umgehen und die Programmdateien zu lesen. Es gibt einen speziellen Test für die Überprüfung der Leistung der Festplatte, die SMART, sogenannte SMART. Daten helfen dabei, zusätzliche Informationen zu erhalten. HTD Regenerator enthält alle erforderlichen Werkzeuge zum Testen und Beheben von Fest Festplattenfällern. Das Programm unterstützt die, die Dateisysteme FAT und NTFS, verfügt über detaillierte Statistiken zur Leistung und zum Status der Festplatte Es ist möglich, ein bootfähiges USB-Stick oder eine bootfähige Festplatte zu erstellen. Press-Scan-Modus Schneller Scan der Plattenoberfläche. HDD-Überwachung in Echtzeit Für weitere Informationen zur Verwendung dieses Programms haben wir ein separates Video auf dem Kanal. Einen Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Als nächstes folgt äh, der Windows-3-Fitness-Test. Windows 3 Fitness Test Win DFT ist ein weiteres kostenloses Diagnosendienstprogramm für Festplatten aller Art und Hersteller, das vom Hersteller von Western Digital Festplatten vormals im Besitz von Hitachi verwendet wird. Die Möglichkeit, damit zu testen, ist jedoch nicht auf CD- oder Hitachi-Festplatten beschränkt. Das Programm enthält nicht nur mehrere Funktionen zum Scannen von Festplatten, sondern auch die Möglichkeit, Smart-Attribute-Anzeigen und eine Festplatte zu bereinigen. FinDFT kann unter Windows ausgeführt werden, scannt oder testet jedoch nicht die Festplatte, auf der das Betriebssystem installiert ist. Das Dienstprogramm unterstützt externe Festplatten und andere USB-Sticks. Es werden nur unterstützte Festplatten in der Liste angezeigt und Informationen dazu. Seriennummer Firmware Version Kapazitätsstatus Wenn Sie zweimal auf die Festplatte klicken, wird der Smart-Status angezeigt. Es ist auch möglich, Quick-Test oder X-Test zu wählen. Sie können eine oder mehrere Festplatten gleichzeitig testen. Die Schaltfläche Utilities ist ein erweitertes Menü, das in einem von Hauptfenstern getrennten Fenster angezeigt wird. Daraus können Sie eine der zusätzlichen Funktionen des Programms auswählen, Erlöschen der Partitionstabelle, Bereinigung der Festplatte, Kurztest, Langtest usw. So Wenn Sie nicht von der Festplatte booten können, kann WinDFT im LiveCD-Modus ausgeführt werden. Dieses Programm führt Tests durch, ohne Daten auf einer Festplatte zu überschreiben, die für die Wiederherstellung von Daten wichtig sind. Weitere auf unserer Liste C-Tools für Windows von Seagate. Seagate ist ein kostenloses Tool zum Diagnostieren und Korrigieren von Fehlern sowie zum Testen der Festplattenleistung. Dieses Dienstprogramm kann Probleme auf der Festplatte erkennen, bevor Sie sich an das Service Center wenden müssen. Leider ist dieses Programm nicht mit allen Festplattenmodellen kompatibel. Es funktioniert nur für Festplatten von Seagate. Das Dienstprogramm kann die folgenden Probleme erkennen. Beschädigtes Festplattendateisystem, fehlerhafte Blöcke, Windows-Lese und Treiberfehler, Systemfehler. Inkompatible Hardware Probleme mit dem Windows äh, Bootloader MRB, das Vorhandensein von Viren, Schlüsselprotokollen und anderen schädlichen Anwendungen auf der Festplatte. Äh, um zu beginnen, müssen Sie einen Test für die Diagnose auswählen und ausführen. Nach Ausschluss erhalten Sie ein Ergebnis mit einem detaillierten Bereich, Bericht. Wenn die Festplatte den Test bestanden hat, wird das Pass-Symbol angezeigt, andernfalls wird Fail angezeigt. Beachten Sie auch, dass das Testen einer Festplatte bis zu vier Stunden dauern kann. Um Zeit zu sparen, können Sie aus drei Testmodi auswählen. Seagate c kann Festplatten nach fehlerhaften Sektoren durchsuchen und diese reparieren. Die Wiederherstellung erfolgt durch Versuch des Wiederherstellens fehlerhafter Blöcke oder durch Schreiben von Nullen. Mit dieser Methode können Sie problematische Sektoren beim Lesen oder Schreiben einer Festplattenstruktur ignorieren. Echtdiag ist ein weiteres kostenloses Dienstprogramm zum Testen einer Festplatte und zum Überwachen ihres Integritätsstatus. Überprüft die Festplatte auf Feller und gibt eine Prognose der Arbeit. Gesundheitsindex. Es besteht eine Möglichkeit, SSD und HDD zu überprüfen. Im Hauptfenster des Werkzeugs sehen Sie folgende Informationen. Hersteller, Modell, Firmware, Version, aktuelle Temperatur der Festplatte oder SSD, allgemeiner Zustand der Struktur und andere Attribute im Menü erweiterter Informationen. Wie andere Diagnosetools äh, liest HDD Health technische Informationen von Smart, die die aktuelle Leistung des Geräts bestimmt, ab. Die Software enthält keine weiteren Komponenten, um Fehler zu erkennen und das Vorhandensein beschädigter Blöcke zu überprüfen. Das Programm eignet sich zur schnellen Diagnose der Festplatte und, falls deren Zustand nicht kritisch ist, laden Sie die Anwendung auf der offiziellen Webseite herunter. HTD scan HDD-Scan ist ein kostenloses Festplattendiagnosenwerkzeug, das auch Smart lest, den Status der SSD und anderer Parameter überprüft. Bei einem Platentest erhalten Sie eine Protokolldatei mit detaillierten Informationen zu Ihrem Zustand. HTD scan unterstützt verschiedene Speichergeräte – RAID Arrays, IDE, SATA und SSD-Festplatten sowie USB-Sticks. Mit diesem Dienstprogramm können Sie den Datenträger Fehler überprüfen, die von grundlegenden Windows-Dienstprogrammen nicht erkannt werden können, nämlich schlechte Blöcke und Sektoren. Durchführen verschiedene Tests, Lesen, Überprüfen und Löschen der Plattenüberfläche. es gibt eine Temperaturüberwachung für alle an den Computer angeschlossenen Festplatten sowie den Export von Data Daten in Form eines benutzerdefinierten Berichts. Nun, wie ich zu Beginn des Videos sagte, hat Windows ein eingebautes Hilfsprogramm zur Überprüfung der Festplatte. Checkdisk, Disk, Windows 10 und Windows 8 überprüfen die Datenträger bereits automatisch auf Fälle. Sie können den Test jedoch auch manuell starten. Öffnen Sie dazu die Eigenschaften der gewünschten Festplatte, wechseln Sie zur Registerkarte Service und klicken Sie auf Check. Oder führen Sie den Befehl CHKDSK in der Befehlszeile aus. Mit diesem Dienstprogramm können Sie nur die wichtigsten Dateisystemfehler finden und beheben. Leider kann nicht nach allen Arten von Fällen gesucht werden und das Festplattenlaufwerk kann nicht diagnostiziert werden. Mit CHDSK können Sie jedoch Fehler auf Speichergeräten beheben und sogar einige beschädigte Partitionen reparieren. Infolgedessen werden solche Abschnitte auf besondere Weise gekennzeichnet und andere Werkzeuge werden sie beim Lesen und bei der Aufzeichnung ignorieren. Weitere Informationen zur Überprüfung und Behebung von Festplattenfehlern mit diesem Programm finden Sie in unserem anderen Video. Unter diesem Video finden Sie einen Link dazu. Abschließend möchte ich sagen, dass dies keine vollständige Liste der Werkzeuge zur Diagnose von Festplatten ist. Dieses Video stellt nur einige der beliebtesten vor. Bei Bedarf finden Sie unter dem Video weiter kostenlose Hilfsprogramme. Disk Checkup, G-Smart Control, Samsung HUTL, BARTS Stuff Test, Tune, EASYS Drive Check, marco Scheiben Scheibenscanner, Areolic Scheibenscanner Victoria. Und das ist alles. Hoffentlich hat Ihnen dieses Video gefallen. Abonnieren Sie unseren Kanal, Daumen hoch. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie die in den Kommentaren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, Tschüss.